Heute stellen wir euch die sogenannte Bärenbranke vor. Ich habe in ein paar Videos von mir schon die Bärenbranke als Einspieler oder mal kurz als Vorstellung drin gehabt. Und heute stellen wir sie euch vor, denn äh, zu meiner ganz linken haben wir unseren Markus Reiterberger, der diese Bärenbranke schon länger nutzt und euch viel darüber erzählen kann. Und in unserer goldenen Mitte haben wir den Claudio. Der Claudio ist nämlich Erfinder und Macher dieser tollen Bärenbranke. Seid gespannt, wir sehen uns gleich wieder. Dieses Video wird präsentiert von der Diopathy Bärenpranke, deiner ultimativen Lösung für Schwielen und Blessuren an den Händen. Viele von euch haben schon gefragt, für was die Bärenbranche eigentlich ist. Claudio, ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen, sowas zu bauen, was man sich unter den Handschuh rein anzieht? Äh, ganz einfach. Ich bin auch passierter Motorradfahrer und habe mir 2017 eine Fuschneue Doppel r gekauft. Bin damit direkt zum Lausitzring, frisch eingefahren, Inspektion Tausender gemacht. Und äh, da passte vorne hinten gar nichts. Ich bin auch groß und habe es nicht geschafft, mich auf der geraden festzuhalten. Meine Arme wurden immer länger und länger und habe gemerkt, nach drei Turns, ich habe Blasen in den Händen. Ich habe gesagt, <lacht> irgendwas machst du verkehrt. Ähm, ja, und irgendwann wurde aus Blasen Blut und dann habe ich gedacht, kacke, ne, was machst du jetzt? Und dann bin ich rübergegangen, da gab es einen tollen Support vor Ort ja. und er sagte, da gibt es was. Er hat mir das mitgegeben, hat genau einen Turn gehalten. Also quasi der Konkurrent zu dem? Genau, ein Wettbewerber. Ja. Genau. Und äh, dann habe ich festgestellt, nach drei Tagen Lausitzring, ich habe mehr für den Wettbewerber Ausgegeben anstatt für Sprit für Motorrad. dann habe ich gesagt, irgendwas ist falsch. habe ich gesagt, das kann nicht sein. Zwischendurch habe ich irgendwann am letzten Tag hab ich auch noch abgetaped, weil die Dinger haben sich immer sofort durchgedrückt. war einfach nicht so zufriedenstellend, wie ich es haben wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach deine eigenen. Und zwar so, dass Qualität einfach stimmt und dass sie einfach lange halten, weil unser Motorsport und Zweiradsport ist einfach teuer genug. Ja. Und, ähm, und habe dann angefangen, ganz klassisch zu Hause auf dem Tisch und habe einfach Material genommen, geschnitten mit der Schere, anprobiert, rausgefahren und ah, nee. äh, ganz einfach und die hängen jetzt bei mir unten im Büro auch im Rahmen drin, die ersten Versionen und habe die für mich behalten und damit habe ich glaube ich 17.000 Kilometer runtergeschrubbt und die sahen bei weitem noch besser aus, als die, die ich von Bewerber einmal hatte. Okay, soweit zur Idee, also ich denke, der Claudio wird uns nicht verraten, was er da genommen hat, weil sonst wäre es natürlich irgendwo... Äh, aber, aber der Markus kann uns anscheinend bestätigen, denn der Markus hat jetzt hier ein Paar, das du aus Le Mans, also 24-Stunden-Rennen wahrscheinlich hast, oder? Genau, ja. Wie alt sind die? Vielleicht kann die der Christoph mit der Kamera auch ein bisschen runterfilmen äh, auf die also die habe ich, das waren meine ersten Exemplare, die ich im Rennensatz getestet habe, ähm, über das ganze Wochenende. Also nicht nur das Rennen, sondern das ganze Rennwoche, also, sprich freie Trainingsqualifying Rennen. Und das 24-Stunden-Rennen Genau, gemerkt. und dann habe ich die einpackt und habe sie wieder geschickt als, als Danke und als, äh, ja, zum Auswerten einfach. Ja, ja. und da sieht man jetzt schon da. Man äh, sieht jetzt innen, ja, mein, nach 24 Stunden, nach einer ganzen Woche Gebrauch ja. ist das nichts. Ich habe die ganze Saison, ich habe nach denen noch einen Satz. Der glaube hat mir einige geschickt, aber ich bin recht sparsam und habe heuer mit dem zwei Satz verwendet. Ich ja. bin Dunlop Testfahrer, IDM gefahren ja. und ich fahre einfach so lange, bis, bis ich Probleme kriege mit denen und dann nehme ich in den Einsatz. Aha. Und hast du einen Vergleich zu einem, zu einem Mitbewerber gehabt? Oder? Ich bin immer äh, unter Handschuhe gefahren, seit ich Tausender fahre, ja. weil ich dann einfach einmal Blasenprobleme gekriegt habe und halt, ja, einfach Schmerzen gehabt habe und habe mir dann auch beim, wahrscheinlich beim gleichen Händler die, die die Dinger geholt und habe die immer gefahren oder halt auch dann Oder was man so also macht. Man GP, ja. bei den Dovizioser sieht man sehr ja extrem, wie es innen und außen tapet. Ja. Und dann haben wir es auch immer im Rennsport immer mehr gesehen, dass die verwendet werden. Und so habe ich die einfach immer verwendet. Bis dann der Claudio mir angeschrieben hat gesagt hey, Hast du Interesse an so Bärenbranken? Da habe ich gedacht: Was, was ist eine Bärenbranche? <lacht> und dann hat er mir das geschickt und erklärt: oh, Schick mir mal einen Satz zu. Und dann bin ich dann mit dem Motocross gefahren, Aha. weil meiner Meinung nach bei Motocross ist es noch mal extrem, ja. also bei mir zumindest. Ja. Und ich habe ich gesagt, Boah, das, das ist schon eine andere Nummer. Aha. Und jetzt habe ich eigene, personalisierte ja, die haben und ja. Ja. was gefertigt. Und, ja. und da hat er, vielleicht erklärt uns der Claudio kurz, was er da noch bei deinem Personalisierten jetzt, bis auf jetzt das Logo von Markus, noch anders macht. Oder? Weil da hat er noch so einen Körb eingebaut. Ich weiß nicht, ob man ja. das auf der anderen, auf der zweiten Kamera sieht. Genau. Da hat er noch so einen Körb drin. Und, und äh, warum ist das so? Ja, der Reit, hat einen ganz speziellen Fahrstil eben hat. Und äh, der hat, ich habe ihm die ersten Versionen, die normalen, ihm zugeschickt und sagt, ja Claudio, kannst du mir noch was machen an der Seite? Ich habe an der Seite auch Probleme. Ja. Und bis dann hatten alle, die ich auf der Rennstrecke kennengelernt hatte, sind damit immer zurechtgekommen. Dann ja. kam Reitumdecken und sagte: "Kommt nicht damit zurecht. Ne? Ja. Er braucht mehr, auch mehr Schutz durch seinen speziellen Fahrstil." Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich dir was. Dann habe ich das eben halt zu den Körb. da habe ich gesagt, das passt natürlich zum Motorsport. Dann haben wir den dran gemacht. Das ist extra noch die seitliche Schutz. Dann hat er eine Besonderheit. Er hat extra perforiertes Material, dass man da nicht darunter schwitzt. Weil wenn er natürlich einen langen Stint hat, ja. der fast eine Stunde geht, dann darf die Haut nicht so sehr schwitzen. Sonst reißt sie schneller. Sonst wird die noch schnell, also ja. zu weich und ja. kriegst noch schneller Blasen. Ja. Ja. Das ist eben halt genau das. Und er hat noch etwas. Er reißt extremst am Hahn. Das habe ich wirklich bei keinem anderen auch so gehabt. Der hat sich bei den normalen Rundlöchern Entweder waren die zu eng oder die haben sich nach einer Zeit zu weit nach unten gezogen, Aha. dass er ja wieder die Stellen unten frei hatte. Ah, die haben so, okay, okay. Ja, dann habe ja. ich gesagt: Kein Problem, ich gehe das Problem an. Ähm, Herausforderung angenommen und habe ich ovale Fingerlöcher für ihn designt. Mhm. Und äh, ja und genau diese Kontur, diese Form und das habe ich mir jetzt auch patentiert. Deswegen gab es das jetzt auch noch nicht bei uns auf dem Shop, weil Aha. ich musste warten, bis der Plant mir sagt: Ist jetzt durch. Ja. Und das heißt, Jetzt können wir auch die Version auf den Markt bringen, ja, sodass wir auch dann Alleinstellungsmerkmal entsprechend haben. Und die äh, MR, also die Markus Alterberger, sind die äh, frei verkäuflich oder kriegt die nur er? Bis jetzt hat er die exklusiv bekommen, ja. aber wir werden natürlich für ihn auch das machen, dass wir die Version rausbringen. Entsprechend wird bei uns in den nächsten Wochen auch im Shop dann verfügbar sein. Da haben wir die ersten dann fertig. Bis jetzt war das nur für ihn. Okay. War ganz witzig, hat ja auch immer schön in der Kamera gehalten. Ja, hat kein ja. Mensch gewusst, was es ist, ja, <lacht> weil das seine Sein war. Und ich dachte, okay. Und beim, nach dem letzten Video oder Instagram-Post, was er gemacht hat, dann äh, kam auch ganz viele Fragen: Hey, im Shop finde ich die gar nicht, ja, was ist los? Ja. ja, weil das natürlich nur für ihn war, habe ich ihm zum Dank gemacht. Und ich hatte dann die Bärenpranke ganz klein unten ja. hier drauf gemacht. Ähm, aber wird es auch bei uns jetzt im Shop geben ah, okay. in seinem Design. Okay. Und äh, Markus, äh, war das jetzt, weil viele fragen mich immer, ja, stört das nicht irgendwie unter den Handschuhen? Die haben immer ein bisschen Angst, dass sie dann, weil sie eh empfindlich sind mit den Armen oder mit den Händen, dass sie verkrampfen ja. äh, und, und eh die Handschuhe immer drücken und so hat man da, hast du da irgendwie jemals Probleme gehabt, dass das dann noch mehr gedrückt hat oder dass das irgendwie unangenehm war oder sowas? Eigentlich war es angenehmer, weil man hat ja bei einem Handschuh immer eine Naht oder, oder einen Protektor, der immer irgendwo reibt oder, oder drückt und so. Und da haben wir eigentlich ja, nochmal einen Schutz dazwischen, auch mhm. gegen, gegen die Reibung von den Nähte. Weil oft mhm. ist ja nur den, den Körper, den wir da gemacht haben, ist zum Beispiel nur, weil ich da genau da die Naht rumgeht von Handschuh. Ja, ja. Und der schützt mich jetzt da davor. Und, und vom Platz her ist in so einem Handschuh meiner Meinung nach reichlich, reichlich Platz zur Verfügung. Ja. Gut, ich fahre von Haus aus nur größer Handschuh. Weil mir das einfach zu lange dauert, bis ich den perfekten... Bis der passt. Bis der passt, ja. weil das, der muss, man muss mit dem Ring fahren oder einsprühen. Ja. Deswegen nehme ich nur noch mehr von ich fahre XL mittlerweile. Ja. Ja. Und weil dann nehme ich einen Satz neue Handschuhe, den Pranken, rein und fahre los. Ja. Mache und ich sind, übrigens auch einen, einen ja. größeren Satz, weil sonst mit, mit also das ist Wahnsinn sonst, ne? sonst ist ja. der, der, der Handschuh, der passt der erst dann, wenn eigentlich schon wegschmeißen kannst. Ja, ja. und ich meine, wo es eng wird, ist natürlich an die Finger, aber da ist ja nichts. Und wenn ich mein, man die Handflächen, da ist ein der genügend Platz. Mhm. Und man hat dadurch durch den größeren Umfang vom, vom Griffgummi. Ja. Oft einmal ist das Problem der Griffgummi, wenn die so dünn sind, ja. dass man dann auch einfach ja, wenig Fläche zur Verfügung hat. Ja. Ich habe von Hause äh, dicke Griffgummis, ja. dann halt die Pranken noch dazwischen, die Nummer einen Schutz haben und einen Reibungsschutz und dann ja, okay. Ich bin jetzt drei Tage testen gewesen, fehlt gar nichts mehr. Ja, okay. ganze Saison. Okay. Ja cool, also ich, ich habe das vorher auch nicht und ich habe ähm, hab zwar keine Probleme mit Blasen gehabt, aber ich habe immer so ein das bisschen das, das Thema Verkrampfen gehabt mhm. und wie der Markus auch sagt, ja, durch das ist der Griff ein bisschen dicker und ich habe ich hab, ich neige weniger dazu zu verkrampfen, weil mir die, die Bärenpranke ein bisschen so daran erinnert, die Hand locker zu lassen. Und seitdem lege ich ja zum Beispiel einen Finger immer so auf den, auf den Bremshebel auf, auch wenn ich Gas gebe. Also ich bin mehr lockerer an der Hand seitdem einfach. Ne? Ähm, habe aber jetzt auch bewusst, wie der Marco schon gesagt hat, meine neuen Handschuhe vergrößert vom, von, der, von der Größe her, damit ich, damit ich noch mehr Platz habe im Handschuh, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ne, ein Handschuh, der, der eng ist, da flippst aus. Ja. Ne? Also hast du überhaupt kein Gefühl und so weiter. Ähm, okay, Claudio, es, wir haben jetzt da verschiedene verschiedene äh die die es natürlich in verschiedene Farben, verschiedenen Größen genau. äh, und verschiedenen Sticken. Genau, das gibt eben halt die Comfort, das ist eben halt die dünnste Version, die ist ungefähr 1 mm dick, das ist die, die du gerade in der Hand hast. Ja. Das ist eben halt die geschlossene, die passt wirklich unter jedem Handschuh ohne Probleme, die ist am dünnsten ja. und das ist die, die eigentlich am meisten gegen die Schwielen hilft. Und dann gibt es die R, das ist eins zu eins auch das Material, was der Reit hier entsprechend hat, die mhm. R, das ist perforiert. Das ist zum Beispiel die da. Nee, das ist noch ein ganz spezieller. Das ist für die Industrie. Das ist ah. eine Kevlar-Beschichtung und dann domiert für extra Grip, das heißt für die Verpackungsbranche, wo man konventionieren muss. Yeah. Das sind meistens Damen. Ah, okay. Und damit können sie die Kartons besser packen, haben trotzdem mal das Fingerspitzengefühl, weil die sind frei und können eben halt damit sehr gut arbeiten. Ah. Da ich sehr gut in der Industrie. Okay. Da war die erste Version entsprechend und da muss man die Dimensionierung... Wesentlich größer anpassen, weil das nicht so ganz elastisch ist. Aha, aha, verstehe. Ja. Ah, Das ist die, die der Reit jetzt hat, die Perforierte. Ja, genau, die Perforierte. Mhm. Das war der Test, das genau die ich genommen hatte, eben halt mit der Dicke, wie er sie hat, in etwas dünnere Version. Ja. Und so sind auch unsere eher Standard aufgebaut mit derselben Dicke. Ja. Und die helfen nicht nur gegen die Schwielen, sondern die haben genau diesen Effekt. Dass wir minimal etwas dicker sind als die Komfort, yeah. absorbieren die auch die Vibration, was du einfach mm. hast im mm. Lenkrad und dadurch schläft dir auch die Hand nicht mehr ein. Du okay. hast nicht einfach ein Durchblutungsproblem durch das Abstützen, was man einfach instinktiv irgendwann macht am Lenkrad yeah. oder das ständige Drehen entsprechend yeah. und das sorgt genau dafür, dass die Reibung miniert wird und eben halt die Durchblutung der Hand nicht gestört. Okay, wird. okay, cool. Um von den Größen her es ist es jetzt so, also ich habe jetzt hier eine 2XL an und du hast gesagt, die Größen haben sich ein bisschen verändert. Mhm. Ich dachte jetzt 2XL brauche ich nicht, aber ich habe jetzt keine große Hand, aber 2XL habe ich jetzt. Genau, also das liegt daran. Das war noch die Version, wo wir am Anfang natürlich aus Motorsport die Erfahrung genommen haben. Da sind die Hände tendenziell etwas schmaler. Ja. <lacht> da sind eher Leute, die schmaler sind. Und dann haben wir im Laufe der Zeit aber auch das, heißt eben halt das Feedback aufgenommen. Haben gesagt, hey Leute, für die Straße finde ich das ein bisschen zu eng, ein bisschen zu klein. Und haben die neu dimensioniert. Das siehst du auch so schön daran. Hier stehen zum Beispiel keine Größen dran. Ja. Ja, bei der neuen Version, dann ist unten die Größe eben halt direkt. Mhm. Und auch links und rechts vermerkt, dass die Leute auch wissen, welche Seite wohin muss. Ja, ja. Bei denen, die du hast. Da war das ganz einfach, Bärenpranke ist immer links, diopati logo immer rechts, warum Diopati Destra, rechts auf Italienisch, ist rechts. Ah, okay. So also hatte ich das dann gemacht. Aber das ich muss dazu sagen, als ich die das erste Mal vor circa einem Jahr oder so probiert habe, da bin ich auch so davor gestanden, so, so nach dem Motto: äh, Moment mal, wo ist denn hier? Und dann, dann denke ich mir, nee, so kann es nicht sein. Ne? Und dann musst du ja erstmal so ganz, genau. ganz komisch hier so durch ne? und, genau. und, und, und das dann quasi so, so rumlegen. Ja? Genau. Und das ist für jemanden, der die noch nie angehabt hat, das ist im ersten Moment schon ein bisschen komisch. aber äh, dann ist es auch sehr intuitiv, wenn man das Genau, angeschaut hat. Ja, genau. Cool. Und das ist das Schöne und das passt. Ähm, jetzt ja. auf den neuen haben wir auch links und rechts den drauf. das, steht, das vermerkt, dass man ja. keine Probleme mehr hat. Ja. Und die Montage, also Anziehanleitung ist auch mit drauf. Okay. Und bei dir gibt es einen Online-Shop, den verlinken wir auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Da könnt ihr könnt's ja die, äh, die Bärenbranke dort bestellen. Ähm, was tust du jetzt, wenn jemand überhaupt nicht damit zufrieden wäre? Wird mit natürlich wieder zurückerstattet, ganz einfach. Okay. Also bis jetzt habe ich eine, eine Reklamation gehabt. Aber das war der kapaltunnel syndrom so fortgeschritten, schon zweimal operiert. Okay, okay. Da konnte ich, da konnten wir nicht mehr helfen. Da ja. habe ich aber noch eine Sonderlösung gemacht. Ich habe dir noch eine Sonderdesign für ihn gemacht, eine Sondergröße. Mhm. Er verwendet sie und hat gesagt, lass Geld stecken, alles ist gut. Ja, Hauptsache, du kannst fahren, hast Spaß wieder am Motorrad fahren. Cool, cool. Aber gar kein Thema. Ja, cool. Also ihr seht schon, der Claudio ist auf jeden Fall vorbereitet für, für alle ähm, Möglichkeiten, die so passieren kann. Probiert es die gerne mal aus. Jeder, der so ein bisschen so Probleme hat mit Spielen, mit Blasen und so weiter oder Verkrampfungen, probiert es einfach mal aus. Ähm, Schaut es vielleicht mit den Größen was kann man da für Empfehlungen für die Größen, wenn man jetzt nicht weiß, welche Größe man nehmen soll? Ganz so. einfach, auf jeder, bei jedem Bild im Onlineshop ja. ist unten eine Größentabelle. Einfach den ah. Ringfinger um messen, fangen, durchmessen, ja. dann kann man ablesen, je nachdem, was man fährt. Fährt man Landstraße oder eben halt Rennstrecke, Rennstrecke ja. ist immer ein bisschen straffer, damit immer halt diese Blasen bringt, weil da ist man wirklich viel mehr im ja. Volllastanteil. Auf der Landstraße gibt es wirklich bis zum Anschlag Vollgas nie, wenn man legal unterwegs sein will. Mhm. Ähm, einfach ablesen und dann kann man es bestellen. Okay. Super, ja auf jeden Fall interessant, äh, Leute wie der Reiti äh, schwören da drauf, ist natürlich für euch auch dementsprechend eine Vorlage, also probiert es gern aus, vielleicht Sei es dann auch irgendwann zu schnell wieder Reiti. Ja. Das war der Plan. Nee, Spaß beiseite. Äh, freuen wir uns auf jeden Fall, äh, den Claudio hier im Boot mitzuhaben als Unterstützer, als Sponsor im großen Motorsportbereich der ganzen Motorradszene. Ihr dürft sie gerne ausprobieren, schaut bei ihm vorbei im Online-Shop unten in der Beschreibung. Und wir bedanken uns natürlich fürs Zuschauen bei diesem Video. Gebt gerne einen Daumen hoch und vergesst natürlich nicht den Kanal von Markus Reiterberger in Instagram. Dioparty in Instagram und ihr dürft auch meinen Kanal abonnieren, aber die meisten haben die schon abonniert. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.